Jetzt sind wir im zoologischen Gärten auf dem Weg zur Bad Spencer Ausstellung. Hallo, herzlich willkommen hier im Kreativetten, heute auf Tour. Und gleich sind wir da, da hinten ist das beim Bad Spencer Museum. Kommt ihr mit? Ja? Okay, dann kommt. Schlange angekommen. Ja, das wird ein bisschen dauern. Eine Stunde nach Ankunft die Schlange wird langsam ein bisschen kleiner. Aber noch sind wir nicht drin. Aber sie ist länger geworden, die Schlange. <lacht> Ach, schauen wir mal. Da wollen wir hin, da vorne. Da ist der Eingang. Und jetzt live beim Bud Spencer Museum. Ein Bud Spencer Double. Hallo! Sehr gegrüßt! Wer bist du denn? Ich bin Enrico. Ich Hallo! Das Museum. Sehr schön, du siehst ja klasse aus. Paffeln, ja, die hat es dir auch die Energie gegeben. Immer. Und du machst heute das Bud Spencer Double richtig angestellt vom Museum oder machst du das aus Spaß an der Freude? Das ist Spaß und der Freude. Sehr schön. Hast du denn. Ein Lieblingsfilm von Bud Spencer? Der Klassiker von mir ist immer noch äh, Zwei Himmel und das Hölle. Ah, sehr das ist ja schön. Nur cool und es passt. <lacht> Bei mir ist das Banana Joe. Cool. Ja, auf ich jeden andere, Fall. Ja. Es gibt... Mir ist es lieber, sie sind mhm. beide zusammen und machen irgendwas schnell was ein. Das dann verpockt der dann muss es Genau. Das, äh... <lacht> Gut, na dann danke ich dir. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch mal reinkommen. Ich. Was meinst du? Mhm. Okay. Sonst gibst du uns schlagkräftige Hilfe? <lacht> okay, danke. Wir haben den roten Teppich erreicht. Und gleich geht's hinein. Nach geführten Stunden. So, endlich. Wir sind jetzt drin. In den spencer Hier sieht man ihn schön. Ich dann gehen wir in die Ecke und gucken uns einen Film an.